So, juhu, mein Lithium-Ionen-Ladegerät ist da. Ich habe halt mal ein stinknormales genommen. Mit 1 Ampere, was es bringt. Und dann machen wir jetzt einfach mal einen Vergleich. Von einem stinknormalen Lithium-Ionen-Ladegerät zu einem remf charger Dieser Version, das ist ein 7 Volt Netzteil. Und dann die Konfiguration hier dran. Und hier vorne ist diese kleine... Platine, die dann bei 4,3 äh, Volt den Akku abschaltet. Ne, genau so was müsste eigentlich auch hier drin sein. Ich werde es später mal noch aufschrauben. Mal schauen, was hier drin ist. Aber erstmal laden wir damit. So, und geladen werden zwei identische Akkus. Ich habe hier mal ein schönes Sammelsurium bekommen von Marcel. Ich glaube, Marcel war es gewesen. Ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und ähm, er hat da Laptop-Akkus. Auseinandergebaut und mir geschickt und die immer so zusammenhängen, die waren da im Laptop-Pack praktisch ähm, auch zusammen gewesen und die müssten ja theoretisch dann gleich sein. Ne? So und da werde ich jetzt mal den einen ins normale Ladegerät packen und den anderen an den charger So, so sollte der RMF-Charger dann aussehen, wenn die Ladeabschaltung reingegangen ist. Dann starten wir es mal. Okay. Und der läuft ja schon. Der müsste natürlich viel schneller voll sein, wenn er 2600 mAh hat dann, und jetzt leer gewesen ist. müsste ungefähr zwei Stunden zweieinhalb Stunden dauern, dass der hier voll ist. Und hier sind wir ungefähr mit 200 mAh, 200 bis 300 mAh unterwegs. Beim RMF Charger, was bringt er eigentlich? Ich glaube 350 mAh bringt das Netzteil an sich. Und dann ist er hier vorne so eingestellt, dass ungefähr 300 mAh in den Akku reinhaut. So, bis gleich. Erwartungsgemäß war das normale Ladegerät eher fertig. Der RMF charger braucht noch etwas. Die weißen LEDs sind schon etwas da, aber noch nicht vollkommen. So, dann darf der jetzt praktisch den ersten Entladetest machen. Direkt aus dem Ladegerät zum Entladen 4,13 Volt sagt er hier und bis 3 Volt entladen wir. So mit originalem Ladegerät hat er 2600 mAh Nago, 26C steht hier 2666 mAh Stunden und der Rmf Charger ist jetzt auch fertig. So hier muss der dann nämlich aussehen wenn er durchgeschalten hat. Da sind die weißen LEDs dann richtig da. Und mal gucken wie viel da jetzt drin ist. Magneten abmachen und los geht's. Der hat jedenfalls mehr Ladung in, den oberen, in der oberen Spannung drin. Ne? Ist das ist erst bei 4,19 Volt. Bei 4,3 Volt hat es angefangen. Also da scheint der RMF-Charger mehr in den Akku reinzuhauen. Obwohl ja hier auch eine Ladeabschaltung für Lithium-Akkus dran gewesen ist, die bei 4,3 Volt abschaltet. Ja, trotzdem scheint er mit RMF-Charger da hier mehr reinzukriegen als vergleichsweise. Okay, ich denke, das kann sich sehen lassen, oder? Der Vergleichsakku bei 3200 mAh. Das ist jetzt noch nicht mein Rekord. Mein Rekord liegt bei 3387 mAh bei so einem 26D-Akku. Aber 3200 ist auch schon mal ganz ordentlich, weil das ist nicht bei jedem so. Bei dem hier habe ich zum Beispiel nur 2900 erreicht. Aber wenn die Akkus fit sind, dann geht es ganz schön gut. Okay, da wollen wir uns den REMF-Charger nochmal im Detail angucken, der dieses Wunder in Anführungszeichen vollbracht hat. Also hier ihr seht, das ist ein 7 Volt, 350 mA Netzteil und verwendet worden ist ein TIP 41C als Transistor. Äh, 4000 1er Dioden, normale, das ist ein 24 Ohm Vorwiderstand, ja und das ist eine Wicklung mit, ich glaube 040er und 030er Draht, oder lass es 030er und 020er sein, nee, ich glaube 030er und 020er Draht ist das hier, 020er und 030er, so ein paar 20 Windungen oder so. Und ähm, hier beim REMF-Charger habe ich noch eine extra Diode in den Eingang reingemacht. Weil hier ist mir aufgefallen, hier ist ja diese kleine Ladeabschaltung dran. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind diese stinknormalen 1S Ladeabschaltungen, die bei 4,3 Volt abschalten. Und die ist jetzt hier... Hier vorne nehme ich mit dran. Hier ist noch eine extra Sicherung. Ja, und dann wird der Akku halt bis 4,3 Volt richtig, richtig voll geladen mit dem Remf Charger. Und wenn die Diode hier vorne nicht dran wäre, diese extra Diode am Eingang, dann hat er hier bis 4,5, 4,6 Volt äh, teilweise die Spannung durchgelassen, ohne dass er abgeschalten hat, komischerweise. Na, erst seitdem ich dann die Diode hier vorne mit reingemacht habe, dann hat er auch wirklich bei 4,3 Volt abgeschalten. Also, das verstehe ich bis jetzt noch nicht so richtig, warum das dann. Also, kaputt gegangen ist die ja auch nicht dann. Ne? Ich habe es ja nachträglich gemacht, dann hat es funktioniert. Ähm, warum das hier so ist. Aber gut. So, seid ihr erstmal im Bilde, wie das gemacht werden kann. Die kleine Platine war als Ladeschaltung drin gewesen in diesem original lithium ionen charger für 4,30 Euro oder was der gekostet hat. Und da wird normal mit USB befeuert. Da wird er hier einfach eine kleine Ladeabschaltung drauf haben. Ich schätze mal, dass die hier bei 4,2 Volt schon abschalten. Nicht bei 4,3 Volt, sondern bei 4,2 Volt. Es gibt ja noch alte Lithium-Akkus, die bei 4,2 Volt abschalten sollten. Ja, aber dass trotzdem so viel mehr Kapazität in den Akku reingeht, nur weil... Ähm, 0,1 Volt später abgeschalten wird. Das glaube ich ist auch ein bisschen dem REMF zu verschulden. Und hier habe ich mir mal nicht nehmen lassen, ein REMF in das Gehäuse reinzubauen. Und jetzt kann ich hier mit normalen USB-Anschluss meine Lithium-Akkus mit REMF laden. Einziger Nachteil, es geht halt nicht ganz so schnell. Na, am Anfang hat das so ungefähr 200 mA in den Akku rein und gegen Ende wird es dann immer weniger. Gegen Ladeschlussspannung hat er dann noch so 20 oder 10 mA und dann dauert es natürlich ewig, wenn er überhaupt richtig voll wird. Also ich habe meinen Test seit äh, 10 Stunden laufen und der Akku ist jetzt bei 4,05 Volt. Mal gucken, wie lange ich noch laufen lassen muss, damit er richtig voll wird. Aber ich vermute, dass man hier bei dem Ding gar keine Ladeabschaltung dann braucht. Ne? Dass der bei äh, 4,3 Volt dann vielleicht noch ein mA oder 2 dann, dann reinhaut. Ja, gut, das mal als kleine Anregung für euch. Vielleicht, vielleicht haue ich demnächst auch ein paar auf Ebay drauf. Na gut, ähm, haut die Glocke an, wenn ihr über die nächsten Videos informiert werden wollt. Und dann werdet ihr das nächste Video, wenn ich es denn mal schaffe, hier ein paar noch zu basteln, ähm, wo ich das Video dann zeige, wo es die Links dann gibt, wo man die Dinger erwerben kann. Tja, alles schön und gut, werdet ihr jetzt sagen. Da hat der Typ halt, indem er einen Akku halt mal ein bisschen voller geladen hat, den richtig an die Kotzkänze gebracht. Aber da wird bestimmt mit der Zeit kaputt gehen, denkt ihr jetzt. Ne? Das ist mir natürlich auch durch den Kopf gegangen, wie es dann aussieht, wenn man so einen, so einen, so einen riesengroßen Akkupack mit ähm, ein bisschen mehr Strömen als wie 300 mA dann äh, wirklich über lange Zeit täglich lädt und entlädt. Und ich habe zum Glück jemanden gefunden, der für mich den Test, der sich getraut hat, für mich den Test zu machen, der den Höllenritt gewagt hat auf dem Lithium-Akku, der ein Jahr lang mit dem RMF charger geladen wird. Und hier hört ihr mal den Erfahrungsbericht. Stellt eure Lautsprecher ein bisschen lauter, aber Wahrheiten müssen nicht laut erzählt werden. <lacht> ein Jahr ist jetzt rum. Und seit einem Jahr wird dieser 48 Volt Lithium-Ionen-Akku-Pack jetzt mit einem RMF-Charger geladen. Und ähm, wie, wie, wie ist denn deine Erfahrung so jetzt in dem Jahr? auf also, die Ladekörper, also die Ladeleistung hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Ich würde sagen, dass sie teilweise ein wenig besser geworden ist. Und hat sich funktioniert auch die problemlos. Die Ladezeit ist ein wenig höher als die von dem Original. Aber für absolut lebendig. Einwandfrei. Also, am Anfang war es ja so, dass der Akku dann immer weniger Kapazität bekommen hat mit deinem Originalladegerät. Und dann hast du mir gesagt, probieren wir das mal mit dem Remf Charger. Und definitiv, seit einem Jahr wird also die Kapazität Richtig, hält ja. definitiv. Ja. Ne? Wunderbar. Benutzt, also. also wie oft lädst du ungefähr im Monat? Das kann vor allem Sommer und Winter natürlich. Ne? Uh -huh. ähm, ich sag mal, wenn jetzt die äh, saison ist, stimmt. 105, 6, 7 Moll. Krass. Okay. Na gut, mit der Hochrechnung können wir schon ein bisschen was anfangen. Vielen Dank für deinen Test. Okay. Ich habe zu sagen. Okay.